Ja, schönen guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Klinikum Gütersloh. Die diesjährigen Gesundheitsgespräche des LWL Klinikums Gütersloh mussten leider aus Corona-Gründen in den digitalen Bereich verlegt werden. Und ich freue mich sehr, dass Bernd ist hier bei mir ist. Er ist Chefarzt der ähm, gerontopsychiatrischen Abteilung hier. Und ähm, er wäre eigentlich dran gewesen mit einem Vortrag in unserer schönen äh, BSK-Aula zum Thema körperliche Erkrankungen und Depression im Alter. Und ähm, ja, wollen wir uns äh, hier nun so in dieser Form über dieses Thema unterhalten. Und äh, vielleicht können Sie kurz noch was zu, ihrer, zu Ihren Aufgaben sagen und zur Frage, wie ist es denn bestellt um die Altersentwicklung in Deutschland? Ja. Freut mich, dass wir das Format gefunden haben als äh, Vortrag für dieses auf alle Leute zukommende Thema. Das heißt, irgendwann betrifft es alle Personen, körperliche Erkrankungen und Depressionen im Alter. Ich leite hier die Gerontopsychiatrie und das Zentrum für Altersmedizin, wo eben sich Menschen einfinden, die tatsächlich körperliche Erkrankungen und auch psychische Erkrankungen mitbringen. Und eine der großen psychischen Erkrankungen im Alter ist auch die Depression. Und die ist eng verbunden, gerade im Alter, mit körperlichen Erkrankungen. Körperliche Erkrankungen gehören zum Altwerden leider dazu. Und meistens sind es dann nicht akute Erkrankungen, die dann in Gänze wieder verschwinden, sondern wir reden immer mehr über chronische Erkrankungen. Das heißt, zum Beispiel in Art Hypertonie, ein Diabetes mellitus, ein Herzinsuffizienz und da ist Heilung in Gänze zwar immer das Ziel, aber wird in der Regel nicht erreicht, sondern es geht um Linderung, Stabilisierung und gute Prävention, das heißt einfach zu gucken, dass die Erkrankung stabil verläuft. Das heißt, wir müssen einfach lernen, mehr Jahre mit Krankheit zu leben. Genau. Die Angehörigen müssen das auch lernen und die, das ganze Umfeld. Und haben Sie vielleicht ein Beispiel, wie sowas aussehen kann? Ich nehme mal so klassische somatische Erkrankungen wie eine Athelehypotomie. Die tritt irgendwann auf, meistens so zwischen 50 und 60. Und dann fängt man an mit der ersten Blutdruckmedikation, irgendwann reicht es nicht. Dann kommt die zweite dazu und so schleicht sich das so weiter ins Alter hinein, dann kommt die nächste Erkrankung dazu. Und das, was eigentlich der Betreffende und in Kombination mit dem Hausarzt machen sollte, ist immer gucken, was kann ich denn tun, damit es nicht schlimmer wird. Mhm. Ja, und da gehört Aktivität dazu, da gehören ähm, auch Gewichtskontrollen dazu. Und da gibt es viele, viele Dinge, die man tun kann. Mhm dauerhaft äh, tun sollte. Und da kann man eigentlich früh genug nicht anfangen. Ich denke ja besonders wichtig in diesem Zusammenhang sind auch ist die Frage von sozialen Kontakten, die man mhm. hat, von Freunden, von Aktivitäten, die man noch durchführt. Mhm. Nun sprechen Sie ja häufig über das Thema der Einsamkeitspandemie und ähm, was meinen Sie damit mit äh, solchen Begriff, was können wir uns darunter vorstellen? Der Pandemie ist ja jetzt gerade in der Begriff und das, was wir jetzt bei der Corona-Pandemie erleben, ist tatsächlich auch, dass alte Leute plötzlich isoliert sind, nicht mehr den üblichen Kontakt halten dürfen, das Essen durchs Fenster oder durch die Haustür beim Balkon gereicht bekommen und isoliert sind zu Hause. Und Isolation ist ein ein Symptom oder ein Ereignis, wenn es über längere Zeit geht, gerade bei älteren Leuten, dann verschlechtern sich zwangsläufig auch die körperlichen Erkrankungen. Mhm. Und dann kommt irgendwann tatsächlich eine depressive Symptomatik dazu, die wiederum auch in den Teufelskreislauf mit reinkommt zu der Verschlechterung der körperlichen Erkrankungen. Gerade Das merken wir jetzt, dass wirklich Leute durch diese Corona-Pandemie nicht mehr regelmäßig zum Hausarzt gegangen sind und der Diabetes, der Bluthochdruck oder die dicken Beine nicht mehr behandelt werden. Mhm. Genau, weil es ein sehr interessanter Befund ist, dass tatsächlich die Menschen, die einsam sind, physiologisch Probleme bekommen und dass es tatsächlich im schlimmsten Fall zu einer Verkürzung der Lebenserwartung führen könnte. Genau, es gibt genügend Untersuchungen mittlerweile, dass tatsächlich Einsamkeit über lange Zeit, und das wird uns noch weiter beschäftigen, über lange Zeit tatsächlich neue körperliche Erkrankungen auslösen können. Mhm. Warum nimmt diese Einsamkeitsproblematik zu? Das ist mittlerweile leider ein gesellschaftliches Phänomen, dass die klassische Großfamilie oder auch die, die haltende Struktur, die wir früher gehabt haben, wo die Kümmerer ums Eck wohnten, wo Familienangehörige ums Eck wohnten, dass das nicht mehr existiert. Und die Singularisierung, das heißt, das Alleinwohnen der älteren Leute immer weiter zunimmt. Also ähm, nicht nur bei den Jungen findet man das, sondern vor allem bei den Alten auch. Mhm. Kann die Psychiatrie da was tun an der Stelle? Ich glaube, das ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, Psychiatrie ist da ein Punkt, also wenn es um die Fürsorge geht, gerade um psychische Erkrankung, da kann die Psychiatrie natürlich ihren Beitrag dazu leisten, indem Kontakte, Kontaktflächen oder Anlaufstellen hergestellt werden wo dann Leute, die einsam sind, auch sich hinbewegen können. Mhm. Nun haben Sie gesprochen über diese physiologischen Altersprozesse, was da alles kommen kann, also auch an Erkrankungen. Und was würden Sie sagen, wie erleben die Menschen, das älter werden? Also was müssen, mit was müssen Sie sich dort auseinandersetzen? Also es ist ja auch für mich interessant, ich werde ja demnächst auch älter. Jeder, jeder. Ähm, also es gibt ein interessantes Phänomen, wenn man die älteren Menschen... fragt befragt, wie sie sich denn fühlen, ob sie tatsächlich sich 75 Jahre alt fühlen, wenn im Ausweis 75 Jahre steht, dann gibt es vor allem bei den Männern den schönen Effekt, dass die sich jünger fühlen. Also Männer fühlen sich im Durchschnitt signifikant sieben Jahre jünger okay. und auch leistungsfähiger. Mhm. Also bestimmte Dinge, die wir früher den Alten zugeschrieben haben, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr können, das haben sie heute so in diesem Ausmaß nicht. Und es gibt schöne Effekte wie zum Beispiel einen sogenannten Flynn-Effekt, der was über die geistige Leistungsfähigkeit aussagt. Und da liegt tatsächlich zwischen den Generationen liegen zehn Tage, zehn Jahre, die die nachfolgende Generation aufgeholt hat. Wenn man einen 65-Jährigen, Betrachtet, wie seine geistige Leistungsfähigkeit ist, und dann bei der nachfolgenden Generation schaut, wie leistungsfähig die dann zu dem 65. Lebensjahr sind, dann haben die zehn Jahre aufgeholt. Okay, wie erklärt man solche Effekte? Ja, es gibt so eine Neuro, sogenannte Neuroplastizität, das heißt, unser Gehirn ist gut in der Lage, auch bis ins höhere Alter, also bis 75 und bei Einzelnen noch darüber hinaus, neue Dinge zu lernen. Mhm. Und äh, die, die ältere Gesellschaft, ja, die älteren Menschen sind deutlich interessierter an vielen Dingen. Das sehen Sie auf den Kreuzfahrtschiffen, äh, da findet man die wieder in den Universitäten, bei Seniorenstudiengängen und so. Also die sind deutlich mobiler unterwegs und planen dieses Spiel. Spanne, die Zeitspanne nach der Berentung mhm. viel bewusster mhm. wie Generationen davor. Und diese Trainingseffekte, dass ich auf Kreuzfahrt gehe und so, führt dann auch dazu, dass mein Gehirn länger jung bleibt oder wie muss man sich das vorstellen? Na, alleine die, die Grundhaltung, wenn ich eine, eine positive, dem Leben positive gegenüberstehende Grundhaltung habe, verlängere ich signifikant meine Lebenserwartung. Also eine, eine gute, positive Grundhaltung, es geht weiter, auch wenn ich mich nicht mehr so gut bewegen kann, auch wenn ab und zu das Kreuz schmerzt oder so, dann können Sie Ihre Lebenserwartung deutlich verlängern. Mhm. Ähm nun werden Menschen im Alter häufiger krank und so manche Erkrankung wandelt sich dann von einer akuten Erkrankung in eine chronische Erkrankung. Wie ist dann die Veränderung, sagen wir mal, also was bedeutet das für die Menschen, wenn eine Erkrankung nicht mehr weggeht? Das heißt, die Person und wir müssen uns damit irgendwann auseinandersetzen, wie kriege ich das so integriert, dass mein Leben gut weitergeht. Ja, und da wird jeder zum Experten dann für diese Erkrankung. Das mag bei dem einen so aussehen, bei dem anderen so. Und das sieht man ganz gut, dass sich die Experten auch zunehmend vernetzen. Es gibt für jede Erkrankung, für die seltenen, für die häufigen gibt es Selbsthilfegruppe oder jetzt äh, Portale, wo man sich einfach Tipps holen kann. Also dieser Austausch findet äh, maximal statt und heute informieren die Leute sich, deutlich intensiver über einzelne Erkrankungen. Das hat positive Effekte, aber auch einen Nachteil, dass man jedem Strohhalm sozusagen hinterherrennt. Mhm. Aber das bedeutet letztendlich, die Menschen müssen selber viel auch lernen, ja. müssen das in ihren Alltag einbauen, das ja. Thema äh, der, des Krankheitsmanagements auch. Okay, ähm, ein wichtiges Arbeitsfeld hier in Ihren Abteilungen ist ja dann äh, das Arbeitsfeld der Depression. Mhm. Und ähm, können Sie was sagen dazu, wie, wie ist es mit der Altersdepression? Also ist das ein häufiges Phänomen und woher kommt das? Wie unterscheidet es sich von Depressionen in anderen Lebensphasen? Also es ist eine häufige psychische Erkrankung im Alter. Ähm, sie wird meist nicht erkannt und mit meist meine ich, dass tatsächlich äh, jetzt, da gibt es auch Untersuchungen in Hausarztpraxen, Praxen 50 Prozent der Depressionen gar nicht erkannt werden, ähm, weil sie möglicherweise von der betreffenden Person auch so nicht ähm, geschildert werden, weil auch Angehörige sagen, das gehört halt zum Alter dazu, ein bisschen Traurigkeit. Aber und es ist eine Generationsfrage. Also es ist auch in der jetzigen älteren Generation noch äh, eine Stigmatisierung, mhm. die darüber steht, ähm, es gehört sich nicht darüber zu reden, da muss man durch, auf die Zähne beißen, also so eine Grundhaltung, naja, da muss man halt ein paar Witze lesen und dann geht schon wieder. Das ändert sich, also die Leute informieren sich mehr und können das auch besser anerkennen, ja, ich habe da auch eine psychische Erkrankung. Mhm. Nun kann es ja sein, dass mein Lebenspartner ähm, denke ich, der wird irgendwie komisch oder so und ich beobachte mhm. den. Also woran könnte ich denn erkennen, dass sich da Dinge entwickeln, die jetzt Krankheitswert haben und nicht nur äh, dem Novemberwetter geschuldet sind? Mhm. Also gibt es dort Anhaltspunkte, wo man erkennen kann, dass dann doch Handlungsbedarf gut wäre? Also eine Depression äußert sich auf, kann sich auf unterschiedlichste äh, Wege äußern. Ähm mit körperlichen Symptomen, wenn plötzlich massiv Überschmerzen geklagt wird und aber dort nichts gefunden wird, ähm, wenn eine Antriebslosigkeit, es gibt so klassische Symptome, Schlaflosigkeit, jemand geht ins Bett und grübelt die ganze Zeit und kommt morgens völlig erschlagen eigentlich, nicht in Gang, sieht morgens den riesigen Berg des Tages, der vor einem liegt ja, und alltägliche Dinge plötzlich nicht mehr gelingen, das Essen die Essensgewohnheiten sich verändern, Appetitlosigkeit, Antriebslosigkeit eine Müdigkeit. Nee, ich habe zu nichts Lust, ich lasse mich nicht motivieren. Die Leute ziehen sich aus normalen sozialen Kontakten zurück. Nee, lass mal, ich bleibe mal zu Hause. Das sind so Symptome und wenn der Nachbar zum Beispiel seinen Rasen, den er immer gemäht hat, plötzlich nicht mehr mäht, der Urlaken nicht hochgezogen wird, dann kann man sich schon Gedanken machen, irgendwas stimmt da nicht. Was könnte man therapeutisch tun in solchen Situationen, um den Menschen zu helfen? Also der erste Schritt ist das Erkennen. Ja? Also mit der Person tatsächlich zu einem Arzt gehen. Natürlich idealerweise auch zu einem Psychiater oder ähm, Psychotherapeuten. Und ähm, was gerade bei älteren Menschen wichtig ist, tatsächlich... Ähm, diagnostisch zu, äh, zu schauen, hat es was mit Medikamenten zu tun, hat es was mit einer körperlichen Erkrankung zu tun. Viele körperliche Erkrankungen gehen einher mit einer depressiven Symptomatik. Mhm. Auch die Demenz kann häufig beginnen mit einer depressiven Symptomatik. Mhm. Was würden Sie sagen, wie ist die Prognose bei einer Depression? Das ist ja, glaube ich, auch immer noch ganz wichtig, weil wir wissen ja eigentlich heute, so schlecht ist es eigentlich nicht, oder? Also über 60 Prozent der ähm, Depressiven, Erkannten, heilen auch wieder aus. Und heilen heißt auch wirklich, kommen aus dieser schwierigen Phase in den alten Zustand wieder. Es ist eine Frage von Zeit, ja, da darf man mich hoffen, das geht von heute auf morgen. In der Regel dauert die Heilungsphase ähnlich lang wie die Entstehungsphase und der Mensch kommt wenn er sich in Behandlung begibt, dann tatsächlich erst ähm, am Ende, also sozusagen, wenn die Spitze des Eisbergs rausguckt, ja. mhm. ähm, aber die Prognose ist gut. Ja, ich denke, es ist eine sehr wichtige Botschaft, weil die Menschen ja oft denken, es wird nie mehr gut und äh, dass man das immer wieder sagt, dass es besser werden kann. Okay. Ähm Jetzt sind wir aktuell in der Corona-Krise und äh, abgesehen von den Infektionsproblemen, die wir damit haben, wissen wir auch, dass die Corona-Krise große psychosoziale Kollateralschäden verursacht. Mhm. Ähm, wie erleben Sie jetzt im Hinblick auf ähm, ältere psychisch erkrankte Menschen die Corona-Krise und was kann man Menschen eigentlich raten in dieser Krise, was muss man tun, um psychisch da gut durchzukommen. Vor allem die Grundbedürfnisse stillen. Und die Grundbedürfnisse sind nicht nur Essen, Trinken, sondern vor allem Kontakt halten. Also Kontakt halten, so schwierig das ist, aber sich einen richtigen Fahrplan für jeden Tag aufstellen. Mit dem telefoniere ich, den rufe ich an, mit dem schreibe ich vielleicht auch aber so eine, so eine verbindliche, feste Struktur und wenn es nur über das alltägliche Plaudern ist, aber wirklich im Kontakt sein ja, und je nachdem, wenn die Abstandsregeln das zulassen, tatsächlich auch den einen oder anderen, wenn es dann wieder möglich ist, treffen. Und nicht warten, bis sich irgendjemand meldet, sondern wirklich aktiv selber äh, das Telefon in die Hand nehmen und den Kontakt halten. Auch wenn man sich persönlich nicht treffen kann, über andere Medien. Das genau. Und das gab ja einen richtigen Schub. Ja. Und natürlich ist eine Videokonferenz auch für ältere Menschen gut möglich. Wir haben hier die Station ausgestattet mit Tablets, sodass Patienten auch Kontakt zu ihren Angehörigen halten oder Smartphones. Das geht mittlerweile alles. Mhm. Ja. Herr Meister, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch und hoffe, dass Sie das demnächst wieder live vor Menschen tun können, diese Vorträge zu halten. Dankeschön.